Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge von Pokémon Schild. Heute geht's richtig ab hier. Wir wollen nämlich in dieses Gebäude rein und uns als den neuen Champ abstempeln. So, aber erstmal reden wir mit den Leuten hier, ja, das habe ich mir noch gleich gemacht. Wir können einfach ins Steine und reinspazieren, aber Challenger müssen sich erst beweisen, bevor sie es betreten dürfen. Uff. Wenn ich über diese Brücke gehe und um mir einen Match anzusehen, bin ich immer voller Vorfreude. Und wenn ich dann über die Brücke nach Hause gehe, bin ich immer noch ganz aufgeregt von allem, was passiert ist. Ja, das stelle ich mir sehr spannend vor. Und ich bin auch sehr, sehr gehyped. Ich, ich werde heute, wenn ich es hier aufnehme, alle Folgen aufnehmen, in denen ich äh, ja, die Hauptstory von dem Spiel durchspiele. Blöd nur, dass der Legi nicht vor der Liga kam. Bis das sicher hier als Liga, aber was auch immer. Komm, Vukano, wir drehen bis zum Stadion. Vukano. Bevor man aufgewacht ist, weiß man noch nicht, wie das Wetter draußen aussieht. Genauso weiß man nie, wie ein Kampf ausgeht, bevor er endgültig vorbei ist. Stimmt schon, ja. Das Ghostbusters ist so groß. Wie viele Häuser da reinpassen. Ich glaube, glaub so ein anderes Kind an einem anderen Stadt hat das gleich gesagt. Kann das sein? Ich glaube schon. Die Leute aus Kanto und Gala teilen wo die Vorliebe fürs Schlange stehen. <lacht> Schlange stehen. Und wer aus Kanto und Gala... Äh, wieso Kanto? Kanto und Gala. Okay, ich weiß gerade nicht, was sie gemeinsam haben. Ich verstehe das nicht. Die Matches werden mittlerweile auf der ganzen Welt übertragen. Also kann man auch auf der ganzen Welt mit anderen darüber reden. Nice. An die tollsten Kämpfe erinnern sich die Leute noch Jahre später. Boah, wenn hätten wir eine der tollsten Kämpfe, ne? Oh, Team Yell ist natürlich hier. Diesmal machen wir keine Ärger. Wir wollen die Matches ja selbst sehen. Jetzt zeigen wir von Team Yellen euch mal, was wir alles können, wenn wir nur wollen. Okay, wenn ich die da anspreche, hören die auf zu yellen. <lacht> yellen. <lacht> okay, hier ist der Transporter. Ich gehe nicht ins Stadion. Ich will jetzt erst dann betreten, wenn ich selbst ein Challenger bin. Ja, dann wird einer. Das geht jetzt nämlich los. Das ist eigentlich schon verkackt. Für Smart eignet sich das Beste wird, wird am besten. Weißt du, warum Essen in Restaurants immer so gut schmeckt? Das ist besonders gewürzt. Das ist besonderes Gewürz drin, das heißt Abwechslung. <lacht> es ist doch immer schön zu sehen, wenn jemand auch ein normales Essen seinen Spaß hat. Stimmt schon. Guten Tag. Hier gibt es offizielle Fernartikel, Ligakarten aber auch. Äh, dann gehen wir mal eine. Ich suche eine seltene Ligakarte, aber sie ist überall vergriffen. Uff. Heute ist das optimale Wetter für ein Match. Da sage ich, das sage ich zwar bei jedem Wetter und das Schneider hat sowieso ein Dach, aber egal. Okay. Jeder Fehler, den einen Challenger machen wird, sofort von tausenden von Fans gesehen. Die müssen Nerven aus Stahl haben, dass sie da unbeirrt weitermachen können. Tja. Pokémon, Snacks, Pokémon Getränke, Gewinne, Gewinne, Gewinne. werde ich nochmal noch mal da auch sein. Äh klar. Eigentlich habe ich gar keinen, habe ich gar keinen Durst, aber wenn ich diese Säfte so ansehe, kriege ich welchen. <lacht> ey, Wingul. Ey, ey Wingul. Ey, Wingul. Wingul, hol dich ab. Wingul. Wingul. Wingul. Wingul. Wingul. Oh. Ah, das ist ein Item. Danke, Wingul. Zwei Kapseln. Okay, ich kann euch mal übrigens zeigen, was für Items ich habe. Ich habe nämlich vorhin im Laden wenig was gekauft. Ich habe es auch hier sortiert. Ähm, 10 Supertränke, Übertränke, Toptränke, Top-Genesung. Beleber, Top-Eleber, Komomilch, Nagyschoya, ja, Kraftwurzel, paar Heiler, Feuerheiler, Hyperheiler, Eta, Elixir, Top-Elixir, kicks und eine Maximaler Sada. Und das ist unser Team auf der anderen Seite. Ich habe geguckt, oder, ich habe eine Experten gefragt, kann man sagen, <lacht> ob ich nicht doch leveln soll. Ich habe nämlich irgendwie gedacht, dass die aus irgendeinem Grund Level 70 werden. Ich weiß nicht, warum ich das gedacht habe. Aber die sind nicht Level 70 in der, äh, ähm, in der Arena Challenge. Und, ähm. Ja. Eigentlich bin ich so schon fast überlevelt. Deshalb dachte ich mir, ja, passt doch. War super. Äh, hi. Es kommen so viele Leute zum Finale, dass wir mit den Sicherheitsmaßnahmen alle Hände voll zu tun haben. Dabei würde ich so gerne selbst zuschauen. Oh. Ich will, dass der Mann in Chester mir der Attacke Draco Meteor beibringt. Man muss nur lange genug im Pokémon Center abhängen. Dann begegnet man früher oder später garantiert einem Challenger. Das stimmt zu Recht so wir werden hier noch mal einfach ganz schnell ohne Grund heilen damit ihr alle noch mal ganz kurz und schnell mein team sieht ich hoffe euch gefällt mein team mir gefällt mein team ich bin damit zufrieden ich hoffe ihr seid damit nicht unzufrieden äh, selbst wenn es mein team ist mega <lacht> Spaß, aber äh, das bleibt jetzt so weil ich das so will das, ist Gym, das eine das ist doch klar Superstar Delion, du bist und bleibst unschlagbar. Juhu. Meine Schwester singt den ganzen Tag lang nur Delions Feiernlieder. <lacht> Ist doch super. Glorax, dina unterscheidet sich von dem aller anderen Pokémon. Echt? Am Anfang war eigentlich nur mein Sohn ein Fan von Delion, aber ich fürchte, jetzt hat mich das Delion-Fieber auch erwischt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass Glurak immer wieder so gepusht wird. Das ist der einzige Starter, der so gepusht wird. Die armen anderen Starter, die tun mir so leid. Willkommen, Challenger! Lass es noch einmal so richtig krachen! Auch das machen wir! Willkommen, Challenger! Gib alles! Das tun wir! Let's go! In diese riesen Arena, Stadion, Ding! Score Stadion. Und das ist Mary! Endlich ist es soweit! Die Arena Challenge war hart, aber vier haben uns bis zum Vorturnier angebissen. Also, aber wir vier haben uns bis zum Vorturnier durchgebissen. Den Sieg werde jedoch ich nach Hause tragen. Ich werde gegen den Champ kämpfen. Der Hard Techno hier. Das Team von Maike wirkt zwar ziemlich ausgeglichen, aber ich glaube nicht, dass sie das Zeit jetzt hat zu gewinnen. Oh no! Ich schätze, der Champ wird seine Siegesserie -Sieges weiter fortsetzen haben die gar kein Vertrauen mehr und hier kann man noch mal weiter sie umschauen wollen wir das oh boy lass uns das gleich machen würde ich sagen es kann auch sein dass die äh, folgen jetzt im Moment ein wenig länger sein werden als äh, sonst denn die Liga die wollen wir natürlich wir wollen ja keinen Kampf irgendwie mitten drin abbrechen zumindest versuche ich das zu vermeiden Baldwin letztes Mal noch Hey, ich bin's, Balduin. Du schaust aber verträumt aus der Wäsche. Tja, auch da weiß ich genau den richtigen Ball für dich. Hier bitte sehr. Einen Traumball. Was war das nochmal für einer? Ein Ball, mit dem sich schlafende Pokémon leichter fangen lassen. Oh, okay. Wusste ich gar nicht, dass es nicht existiert. Mit einem Traumball lassen sich schlafende Pokémon noch leichter fangen. Dieser Ball da nur darauf eingesetzt werden, wenn man nur Pokémon verfügt, die Hypnose oder Gäder beherrschen. Das ist schon faszinierend, was alles in einem Pokémon steckt, oder? Ja, schon. Ah, ein pokémon -Monster. Ein Pokéball, das ist Balduin. Steckt da hier etwa jemand drin? Oh, unser Fan hat sogar sein Pokémon äh, in der letzten Entwicklung gebracht. Dieser Käfer wurde jetzt zu einem Alien. Zum Ufo-Alien. Käfer. Dieses Turnier ist nur einer von vielen Schritten auf dem Weg zum Champ. Du schaffst das, ganz bestimmt. Ja, ja, wir schaffen wir. Das schaffen wir. Ah, die ist noch im Rennen? Ach, meinen die mich? Oh, lol. Oh, das ist doch Maike. <lacht> nice. Mit denen können wir nicht reden. Okay. Bevor wir uns da anmelden, können wir anscheinend hier auch A drücken. Und gehen erstmal hier nach oben. Entschuldige, aber hier haben nur befugte Personen Zutritt. Okay. Aber was sagt das denn eigentlich? Oh, schade. Ich könnte, ich dachte, ich könnte sehen, mit gegen wen man kämpfen kann. Das wäre cool gewesen. Aber es gibt anscheinend äh, acht... Acht Kandidaten und der, der, der Sieger darf dann gegen Delion kämpfen. Das ist cool. Okay, hier ist Training. Das ist ja immer cool hier. Auch wenn er gerade nichts los ist, ist das echt schön, dass man das so aufgebaut hat. Nice, nice. Okay, was ist das hier? Ach, hier kommt man dann hin? Ah, ja. Ja gut, dann gibt es ja eigentlich gar nichts mehr, oder? Kann man hier noch mal? Nee, ich glaube nicht. Ach ja. Dann let's go! Wir wollen keine Zeit verlieren. Wir würden das sofort machen. Die Folge wird schon wieder zu lang. Der Empfang ist gleich hier. Ich war der allererste Challenger, der sich angemeldet hat. Ist das nicht cool? Aber ich bin nur der allererste, sondern ich bin nicht nur der allererste, sondern auch der allerbeste. Habe ich recht? <lacht> du bist Challenger, Maike, richtig? Wir haben deine Kämpfe mit Spannung verfolgt. Gemäß den Regeln muss ich aber trotzdem überprüfen, ob alle Orden in deinem Besitz sind. Ich bin sowas von bereit, endlich vor allen Leuten gegen dich zu kämpfen. Betis wurde ja letzten Endes disqualifiziert, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir ihn noch nicht zum letzten Mal gesehen haben. Ach, echt? Wie auch immer. Komm, Maike, lass uns in den Wartebereich gehen. Ich bin so froh, dass ich nicht nochmal vor dem Ding hier Kampf hier noch mal kämpfen will. An alle Trainer, die die Arena Challenge bestanden haben, das Vorturnier fängt gleich an. Bitte begebt euch auf den Kampfplatz des Stadions, wenn ihr bereit seid. Okay. I am ready. Ich brauche nicht jedem meine Pokémon-Item geben, oder? I mean wozu äh, oder hm, ich glaube aber ich brauche eigentlich gar nicht mehr so mein Pokémon geben was soll ich ihnen geben ja, dann haben wir es mal äh. okay keine Ahnung was das heißen soll haben wir sonst noch irgendwas Jetzt haben wir so viele Items halt hm. Bin am überlegen. Vielleicht habe ich ja noch irgendein gutes Item. Ach, ich sehe gerade hier. evolief hat äh, sie den Brief noch. Die müssen wir mal weg tun. Was anderes dann reintun? Mm, das können wir benutzen. Das geben wir mal kursi. Das nämlich immer wieder. Es gibt nämlich immer wieder, nämlich immer wieder äh, Leben, sobald man jemanden getr getroffen hat. Das ist ganz nice. Ähm... Nach Ko-Attacke. Hm. Weiß ich brauche gerade brauch ein wenig, aber müsste ja kurz wenig warten. Ich gebe mal das Sahnehäubchen, cremi, oder? Tafel. Ich weiß nicht, was äh, das Sahnehäubchen macht, wenn ich ganz ehrlich bin. Falls einer das von euch weiß, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Äh das können wir doch mal für nutzen für... Silenbrim zum Beispiel. Warum nicht, ne? Hm... Initiative braucht jemand in die ich würde gerne items gehen damit ich halt eine bessere chance wach habe weil ich will definitiv nicht verlieren um gottes willen ich will nicht verlieren Eis nee, haben wir nichts außer Kursi. aber hier habe ich ja schon andere Sa sachen gegeben alle sind übrigens weiblich außer Intellion. <lacht> Irgendwie schon ganz lustig ähm... Gras samen Mm. Gift Pokémon, ich habe keine Gift Pokémon leider Ups, sorry Ich weiß, ich brauche brauch gerade ein wenig lang Aber, aber ist, ganz, ganz ruhig, Leute Ganz ruhig, wir machen das, okay äh, Lassen wir es einfach, okay Dann dann schreit hier niemand mich an Okay, ich sollte mir vielleicht nicht äh, speichern Egal, machen wir äh, Fangen wir an, genau, das wollte ich sagen Fangen wir einfach an oh, Die Liga Challenge Mary als erstes ihrem cute Gang. Mir war schon immer klar, dass du es schaffen würdest, alle Orden zu sammeln. Ich wusste, dass du das Forturnier erreichen würdest. Es gibt viel, wofür ich hier kämpfe, weißt du? Für meinen Bruder zum Beispiel. Aber ich kämpfe auch für meine Heimatstadt, Zweigfurt, um ihr auf die Sprünge zu helfen. Aber ganz ehrlich, letztendlich will ich mit dir den Titel unbedingt für mich selbst erkämpfen. Also nimm es mir nicht übel, wenn ich dein Team gleich hart, aber herzlich nach Hause schicke. Kein Problem, Mary! Oh, es geht los. Mit ihrem eigenen Themen. Oder? Ist der viel neu? Ist das ein Liga-Themen? Ich nenne das hier Liga. Nicht wundern, das nenne ich alles Liga. Ich werde dich ohne Gnade bekämpfen und der neue Champ werden. Okay. Fünf Pokémon. Ja, hätte ich erwarten sollen, oder? Warte, ich bin zu level, glaube ich, oder? Immer guckt euch das an. 50, 50, 50, 50, Noch doch gar nicht mal 50, uff. Äh, machen wir mal, mal Aquawelle. Vielleicht reicht das schon. Ich will es mir nicht zu einfach machen. Aber ich will es mir auch nicht zu so schwer machen. Also bei den Pokémon, die unter meinem Level sind, da war es mir nicht zu einfach. <lacht> Seht ihr, was ich meine? Ich bin 10 Level über dem. Gott. Kremi sogar schon Level ab. Mob, ich traue mich nicht zu wechseln. Bei ihren Pokémon, bei ihr bleibe ich einfach bei meinen normalen Pokémon. Und da seht ihr hinter ihr, da ist so ein. Oh, da war gerade ähm, da hinten, da sieht man beim Glas, da da sind noch ein paar Leute haben anscheinend Premium-Plätze. und boom, dead. So, aber ich darf das nicht zu oft benutzen weil ich habe ja auch nicht unendlich ap ich muss ja ich darf mich nicht ein einziges mal heilen so müssen alle noch mal neu kämpfen nur für die die es nicht wussten also ja ich muss gucken dass ich am ende noch ap habe weil sonst bin ich am arsch sonst ich mache ich die ganze Zeit verzweifler und das ist nicht gut was he not dead volltreffer war das Hm. Okay, Mary ist auf jeden Fall gar kein Problem. Außer der Toxic Quark, dann hätte ich schon Angst. Weil Toxic Quark, da will ich echt nicht mit rumspaßen, du. Als ob machen wir nochmal. Ich weiß nicht, ob ich gerade AP verschwende, aber ich habe ja drei Etters, glaube ich. Da habe ich mir alle aufgespart. Von da denke ich passt es, I guess. Ja, yeah. Zwollag und Hutini, level up. Warte, Schild. Digga, du kommst aber ziemlich spät mit deiner D Attacke. Ach, das ist doch das, was äh, Zwollag schon hat, ne? Ah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. du das wirklich really, machen? Ich meine, are you sure? Are you sure that you to do this, uh, Sarcos? I do not think that you should do this. No, no, no, I'm sorry, haha. Ha. Da. Über das hier habe ich gesprochen. Toxic Quark. Heilige Kacke. Damn. Damn. Ich glaube, das ist noch ihr vorletztes Pokémon jetzt. Aqua Blitz werde ich mir aufsparen für den Delon-Kampf. Da will ich nämlich richtig reinhauen. Mit Giga Dynamax ähm, in vielleicht. Wäre jetzt so eine Idee. Heißt nicht, dass ich das auf jeden Fall mache. Ach so, deshalb ging das ja. Ach so, deshalb war der Kampf so schwer. Ich habe vergessen, warum ich den so krass fand. Aber ich wusste auf jeden Fall nur, dass ich den krass fand. Äh, ja, ähm. Setzen wir nochmal Kehrtwende ein, würde ich sagen. Ich glaube, das ist am klügsten. Oh, kacke. Ich würde keine Beleber verschwenden. Erst für spätere, schwere Kämpfe. War zwar nicht effektiv. Aber ich darf jetzt zumindest wechseln, ohne um dass er mich angreift. Also, das andere Punkt einen einen Zuwechsel angreift. Ähm. Äh, wie machen wir dann reinnehmen? Für, zwei, äh, für, für, nicht fürs Vollack. Ähm. Um, ich würde sagen, wir versuchen mal mit Siedlungsbriemen. Siedlungsbriemen. Yeah. Okay, Spiele äh, lädt gerade ein wenig. Passt schon. Psychokinesi. Ja, ja, ja. Und by the way, Giga Dynamax, äh, ist genauso wie mit Giga Dynamax Pokusan. Es muss ein besonderes, bestimmtes Raid-Pokémon sein, sonst geht's nicht. Und das ist einfach nur Rotzig. Ich hasse es, dass das so ist. Niemand mag. Ich kenne niemanden, der das cool findet. Dass man bestimmte Raid-Pokémon fangen muss. Die dann die nur dann dann können, wenn du genau dieses Pokémon gefangen hast. Olanga, ich weiß gerade nicht, welches Pokémon das ist, wenn ich ehrlich bin. Schau mal, kursi raus, will ich mich sehen, wie Kusi groß aussieht. obwohl soll ich das schon verwenden? Ich weiß nicht. Meine Fans stehen mir bei. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Ist das so, Olanga? sagt mir gerade gar nichts. Äh <lacht> Oh, da haben wir die letzte Wirkung von Bamon. Hey, da, Brudi, was geht? Was geht? Was geht? Äh, ich weiß nicht, ob ich sehr effektiv oder genau das Gegenteil bin. Das ist gerade ein wenig blöd, aber wir machen mal ein Nachspiel, falls der Kiko sagt nein. Oh. Oh, oh. Ich hätte giga sollen. Ich weiß aber nicht, ob ich mehrmals kann. Aber ich glaube, ich kann pro Kampf einmal hier, ne? Also, darf ich hier einmal Giga Deiner? Oh, stimmt, das ist Giga Deiner Max, nicht Deiner Max. Da, das meine ich. Ich finde, das sieht aus wie so ein Mensch mit so ganz viel Behaarung. Oder nicht? Ich finde, das sieht nicht das sieht nicht aus wie ein Pokémon. Ich habe eine beste Attacke ausgebegelt, damit ich sie gegen nicht einsetzen kann. Oh nein, jetzt habe ich aber Kursi raus. Oh, Genzwang. Ist das eine neue Attacke? Oh verdammt! Und ich wollte gerade nach Spiel einsetzen. Oh kursi, du tust mir so leid. Das ist nicht gut. Nein, nein. Das reicht mir jetzt. Oh yeah. Ich hab gehört, du willst den Finger des Todes spüren. Ja, Na, ich mach nicht den Finger, weil. Wegen der AP. Oh, schau dich das an. Leider da hat es keine Giga Dynamax aber trotzdem die, die Dynamaxing. Yeah, cool, cool. James Bond ein Riesengroß. Was geht? Ich habe gehört, ich darf dich wieder abschießen mit meinem Finger. Das mache ich doch gerne. <lacht> Wie cool das aussieht. Was? Nein, er lebt noch. Verdammt. Oh, oh. Und ich habe noch Vergiftung. Es fängt an zu regnen. Deiner Zauber. Oh oh. Oh no! Ah, ich gehe noch gut. Ich hoffe, ich darf noch den Kampf noch mal kurz heilen, bevor ich in den nächsten Kämpfe. Das wäre so ein Sasi. Aua. <lacht> Wie so wegen dem Gift. das ist gut ausgehalten, aber ein das Mal heißt es nicht aus bei euch den finger Poh, ist das krass und mary muss leider verlieren sorry girl aber wir haben beide den sieg nur in Au nur den sieg in den augen und nicht die freundschaft ja yeah, das war cool verloren aber immerhin verstehe ich jetzt besser was euch zu so einem tollen team macht Oh, sie tut mir irgendwie schon voll leid. Tja, aber damit muss sie rechnen, wenn, man sie, hier, wenn sie hier mitmacht. Ganz ehrlich. Alle Blicke hier im Stein waren auf uns gerichtet, während wir gekämpft haben. Zu hören, wie das Publikum meinem Team und mir zujubelten, war einfach das Größte. Ich habe verloren. Daran lässt sich nichts ändern. Oh, ihr Blick. Aber wenigstens habe ich den Zuschauern eine Show geliefert, die sie so schnell nicht vergessen werden. Das ist auch schon mal was Cooles. Und jetzt werde ich selbst zum Zuschauer. Den Rest der Veranstaltung schaue ich mir zusammen mit meinem Bruder an. Ich bin schon total gespannt, wer am Ende gegen den Champ kämpfen wird. Ob ich dich anfallen werde oder jemand anders, weiß ich selbst noch nicht. So, Zeit, das Zelt zu rein. Bis dann. Yeah, epic fight. Also, hörst du noch mal hin? Hey, Maike. Wir sehen uns auf jeden Fall im letzten Kampf des Vorturniers. Bei deinem Match eben wurde mir klar, dass ich einfach gewinnen muss. Meine Pokémon stehen auch total unter weil seit sie deinen Sieg gesehen haben. Oh, oh, mm, mm. entschuldige die Störung. Ich weiß, dass du gerade erst von deinem Kampf zurück bist, aber das Match von Hop endete schneller als erwartet. Er, er hat einen überwältigenden Siegerung. Bitte gib dich zurück auf den Kampf, sobald du bereit bist. Okay. Und das beendet die äh, Ding. Nee, ich kann Warum kann ich hier hin? Kann ich nochmal heilen? Darf ich raus? Darf ich heilen? Wait, what? Ich darf, ich darf heilen? Äh, OP? Das ist immer mega OP. Ich darf einfach heilen. Seht ihr? Es kommt keine Nachricht. Hey, willst du wirklich die Ab Challenge abbrechen? Ey, das das ist... Das finde ich nicht gut, ganz ehrlich. Weil das finde ich viel zu OP. Was zum Teufel? Ups. WTF. so Dann gehen wir kurz heilen, dann nutzen wir das aus Natürlich nutze ich das aus Also ganz ehrlich, wer würde das nicht benutzt äh, tun hier? Die es schwerer machen wollen vielleicht, aber Ey, wenn das Spiel nichts dagegen hat, ne? Dann mache ich es einfach, mir auch egal So, let's go Wollen wir uns einfach wieder umgezogen? <lacht> so, schnell wieder zurück Das finde ich viel zu OP, dass man das machen kann, ganz ehrlich. So, einen Krampf machen wir noch in dieser Folge, wie es dann weitergeht in der Arena-Challenge. Das seht ihr dann in der nächsten Folge. So, wer wird der nächste sein? Hopp wird es nicht. Hopp wird der letzte vor Dillion, denke ich mal. Aber trotzdem bin ich gespannt, wer es sein wird. Let's go. ist es soweit. Das Finale unseres Fortunis steht kurz bevor. In diesem Kampf stehen sich die Challenger Mike und Hop gegenüber. Warte, ich werde doch gegen Hop kämpfen? Sie beide haben eine Empfehlung von unserem Champ höchstpersönlich erhalten. Als ob ich gegen Hop kämpfe. Ich bin ein Kameramann von Macro TV. Äh, zwei schon dass ich gerade am Film bin. Sorry. Ups. Ups. <lacht> ja komm, lass mal's. Durch da. Als ob wir jetzt gegen Hop kämpfen. Nicht dein Ernst. Gegen Hop. Egal, let's go, let's go, let's go, ich kann nicht mehr warten ich will jetzt gewinnen. Okay, ich kann pfeifen, egal, let's go. Als ob's es Hop ist. Was? Wir kämpfen jetzt schon gegen Hop? Naja, das Schlimmste zuerst wahrscheinlich. Ich habe nichts gegen Hop, by the way. Ich musste gerade an den Beginn unserer Reise in Fullongham zurückdenken. Denen hatte uns beiden gerade einen Pokémon geschenkt. Damals habe ich mir geschworen, dass wir uns hier gegenüberstehen würden. Diesen Schwur habe ich hiermit mit eingelöst. Und jetzt schnapp ich mir den Sieg. Nein, yep. du wirst verlieren. <lacht> oh, neues Theme. Das sind aber definitiv neue Themes. Angelehnt an die normalen Themes von den Trainern. Aber im Liga-Style. Was ist denn? Feier? <lacht> zwollock Ey, das ist aber nicht mein Zwollock hier, ne? Du wirst erstmal eingeseift, mein Freund. <lacht> also, der Kampf ist bei mir im Garten. Kein Vergleich zu einem Match äh, im Stadion. Ich glühe förmlich. Yeah. Ach, stimmt, ich habe geheilt. Deshalb kann ich eigentlich einsetzen, was ich will, ne? Präzisionsschuss, ne? <lacht> oh yeah. Endlich mal wieder ein Finger. Pschuh. Bam. Dead. <lacht> so, damit ich mich nicht so einfach mache wechsle ich mein pokémon aus britz eagle i don't know what pokemon that is but okay. krimi darf das machen ja krimi pokusan ey krimi ah oh, nein weiß ich nicht na komm wie viele pokémon hat er ins, ins, insgesamt 5 ich vermute mal 5 oder o, oder ja 5 ich habe aber 6 du opfer <lacht> so ich würde sagen äh, machen erstmal bitterkurs schön verwirrung das ist er verwirrt weil ich ihn geküsst habe einfach so <lacht> und schlägt sie selbst mit seinem mit seinem pupo mund gift -Heap. oh es oh, ist ein gift pokémon verdammt ja dann muss ich noch mal tauschen wie findest du das? Ich habe einiges aus den jetzt Kämpfen gelernt! Ist das so... Das... Meme? Audini, darfst Du das gerne machen! Houtini! Und schickt sie selbst. Mit seinen gelben Twitter-Vögeln. Oh, nee, war nicht. Wieso ist das auch so effektiv? Ich bin doch Pflanze! Es gibt Pfl Effektiv gegen Pflanze? Ja, Mike, ist es. Is. Bist du dumm? Ja, bin ich. Ja, Mike hey, hey, hey. Okay, sorry. Lol. Okay. Oh, komm, den Kampf gegen Hoppen haben wir noch. Keine Chance hat da. Ehe, absolut keine Chance, Mikey. Nein, nein. Nein, nicht Fluch. Alles so da. Das nicht. Ah, das ist ein anderer Fluch. Ach, das war das andere Fluch. Damit steigt er alles oder so. Ne, keine Ahnung, was er macht. Ähm. Machen wir mal Kopfnuss. Und will jetzt? so eine Fähigkeit? Ja, stacheln. Ne, tut nicht. Äh. Ich mach so wenig Damage. Komm. Äh. <lacht> wechseln wir mal? Ähm. Mm. Silenbriem, willst du mal was sagen? Ich versuche das beste Pokémon für dieses Pokémon hier zu finden. Ich weiß, ich habe insgesamt zwei Fee-Pokémon im Team. Zwar Silenbrim und Pokusan. Pokusan ist aber nur Typ Fee und Silenbrim ist Typ Fee-Psycho. Und ich brauche da ein psycho pokémon gerne. Und ja, deshalb haben wir sie Sei gut, genießt. Ja, passt schon, passt schon. Nicht mehr verwirrt. Fluch. Ah, das Fluch. Okay, komm. Das schon. Ich glaube, hier nach kommen noch zwei weitere normale Trainer. Um danach erst gegen die zu kämpfen. so mal Zumindest ist es so immer gewesen. Die Liga hat fünf Trainer. Die Top 4. Und den Champ natürlich selber. Das ist ja immer so. Ich kann das viermal sterben, bitte. Das ist ja langweilig. Ja, endlich. Okay. Level up für... In <lacht> Wie auch immer. Kramor. Unlicht, ne? Oh Gott, war das jetzt in sieben Bring gut? Wegen psycho Weiß nicht, ob das... Klug war Anspannung. Oh oh. Keine Bären mehr. Oh nein, nein. Natürlich war es nicht gut. Ich war mir nicht sicher. Verdammt. Verdammt. Verdammt. Verdammt. Verdammt. Verdammt. Ah, da steht sogar! Effektiv, effektiv. Ähm, machen wir doch ähm, in Thailand. Einfach weil ich keine Ahnung wie ich sonst reinschicken soll und ich will nicht, dass irgendjemand wieder stirbt. Das ist so am, am Fox. -Hintergrund. Süß. Und Riolu und ein Wulpix, glaube ich auch. Was sieht man denn da? Aber ich finde geil, dass der Hintergrund mega detailliert ist. Guck ich das an, man kann alles erkennen im Hintergrund. Manchmal versucht das sogar ran und ersetzt die 2D-Model zu 3D-Models. Das ist ja voll geil gemacht. Finde ich. So eigentlich schon, ne? Nur was meint ihr? Best Bye, Bro. Oh no, he's still alive. He survived my gunshot. No, no, no. That is not what, what I uh, predicted. No, no, no. You're gonna die, beep. You're gonna die. Oh, oh no, no, no. Kein Burschnabel. Aua, das ist ein Weh. Bitte nicht. Uh. Piu Piu Piu You dead Bro ja gut super okay Yeah yeah yeah yeah die Talien und sie den Bremen Level up okay, der nächste Pokémon ist Reloxo. Relaxo. Relaxo. Relaxo Relaxo Relaxo. sein altbekannter Rivale, Zwollock darf natürlich dann kämpfen nee. na komm so, das hat auch eine giga max form Die werden wir irgendwann auch noch sehen. Ich kenne sie noch nicht. So. Gegenschlag. Auch wenn die Giga-Attacke nicht so gut ist. Wieder? Weil ich habe noch volle Leben. Ich wusste, dass du auf den äh, effektiven Treffer aus bist. Hammerarm. Äh. Oh. Er macht das gleiche wie ich. Nur mit einer Attacke, die was mir Schaden macht. zum einen verdammt Hilfe. Äh, Kopfnuss. schramm dich. Oder so. Bam. Oh, verdammt, so wenig. Hammerarm. Wir müssen glaube ich das Pokémon wechseln. Äh. Obwohl kommt, Zwollock. Ich vertraue dir das schaffst du oder? Das schaffst du. Haha. risiko Das war's wert, oder? Obwohl. Oh oh. Volltreffen ist was. Okay. Ein Treffer überlebe ich sogar noch. Wir waren jetzt nicht sicher. Warum wir es riesig und der Dead Boy? Ja. Aber ich habe aber nein, ich habe nicht zum Glück. Level up für Kursi, Oh, da haben wir aber einen sehr tollen Gegner. für. Hier, ja, ich bin nur Ja, du bist benötigt. Ich und in der Klemme, da so ein Sieg mit den Brücken zur Wand zählt dafür gleich doppelt. Jo, was geht? Ich habe gehört, die Brötte Mare Gommes hier. Äh, ja, wir wollen keinen Fußballer, aber schön, dass du auch mal hier bist. Ich würde meine neue äh, Special Attack zeigen, wenn es okay ist. Oh, er wird deiner merken. Hätte ich das gewusst. Hätte ich eigentlich nicht denken können, es ist ein letztes Pokémon. Naja, egal. Passt schon. Wir <lacht> verstockert Yo, Jo, ich trete dir in den Hintern. <lacht> Holy shit. Jetzt mich anguckt Pew. Ein <lacht> sind tot. Buh, buh, buh. Sorry, Hopp. Ich bin stärker als du. Cremium, von kriege sogar noch Level Up. Ey, wir sind so OP. Okay. Guckt euch das an. Vielen Dank, Michael. Es war schön, dich an meiner Seite zu haben. Oh, nicht wollen. Nicht wollen. Damit ist das Hauptturnier beendet. Alle Trainer, die die Arena-Challenge bestanden hatten, haben gegeneinander um den Sieg gekämpft. Aber nur die Allerbesten unter ihnen darf ins Final-Turnier einziehen. Und dieser Trainer ist Michael. Ich weiß, nein, ja meinte, wir hätten das Potenzial, so zu werden wie die Helden. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich nie als Held gesehen. Du hingegen... Ist ja eigentlich klar, dass du die Chance hast, etwas ganz, ganz Großes zu leisten? Maike, mein Glückwunsch an dich. Intelligenz und dein ganzes Team. Äh, trotzdem aber nicht gegen deinen Bruder kämpfen, ne? Sorry, Mann. Äh, ich muss erstmal schneller an mich denken. Weil, weil ich will gewinnen. Sonst geht es doch nicht weiter. Maike, was ich dir sagen will, das siehst du in der nächsten Folge.